Yeah, Dank. Um, ich gern zuerst, uh, or I would like first to thank the organizers, uh, Christoph, Frau Pietroschka, and uh, Thorsten, for the organization of this um, conference. And I'm very happy to, be, uh, had to have this opportunity to present my talk. Um, as you see, the title it's about John McGregor Mori. And uh, yesterday, uh, Lawrence Kern mentioned his name uh, very shortly. My talk be in German. So, um, Im Jahr 1797 kehrte John MacGregor Murray, General der Britischen Ostindienkompanie, nach der Beendigung seiner Karriere in Bengalen nach Großbritannien zurück. Er brachte seine Privatbibliothek mit sich. Diese umfasste über 300 Handschriften und gedruckte Bücher, die er in über mehr als 25 Jahren auf dem indischen Subkontinent gesammelt hatte. Diese Bibliothek, die er teilweise wegen seinen persönlichen wissenschaftlichen Interessen und teilweise aus dienstlichen Gründen zusammengestellt hatte, landete nach seinem Tod in Bibliotheken in Deutschland, England und Schottland. In meinem heutigen Vortrag möchte ich über ähm, den Kontext sprechen, in dem General John McGregor Murray seine Bibliothek zusammengestellt hat. Weiterhin möchte ich aufzeigen, wie er durch seine dienstliche Tätigkeit in Kombination mit seinen eigenen wissenschaftlichen Interessen zur Entstehung neuer Werke und damit zur Bereicherung der indopersischen Literatur beitrug. General John McGregor Murray wurde im Jahr 1745 in einer Familie, in eine Familie von Militärs in Schottland geboren. Er studierte Rechtswissenschaft an der Edinburgh University. Jedoch verdiente er seinen Lebensunterhalt nicht als Anwalt. Stattdessen trat er im Jahr 1770 der britischen Ostindien-Kompanie bei und verließ sein Heimatland gen Indien. Dort begann Mori seinen Dienst in der bengalischen Armee. Vier Jahre später war er bereits Major, im Jahr 1786 General und im Jahr 1790 Auditor General in Bengalien. 1797 ging er zurück nach Großbritannien, nahm aber erst zwei Jahre später seinen Abschied von der Armee der britischen Ostindien-Kompanie. Während seines Dienstes bereiste er verschiedene Gebiete des indischen Subkontinents. Im Jahr äh, 1774 nahm er am ersten Rohila-Krieg im Norden Indiens teil, sowie an einer äh, Schlacht bei der Fort St. George im, Sud, äh, im Südosten Indiens. Das sind die, äh, diese drei Orte, die ich, äh, also zwei Orte, die ich markiert habe: oben im Norden und im Süden Indiens. Und in der Mitte. Beziehungsweise auf der rechten Seite ist da, wo er hauptsächlich äh, sich äh, befand und äh, ja, tätig war, nämlich in Bengal. Morey war zwar ein hochrangiger Militäroffizier, zugleich interessierte er sich für die gälische Kultur in seinem Heimatland, wie auch für Studien zur perso-indischen Literatur. Mit diesem historischen Interesse begann er auch seinen Dienst in Bengalen. Von Anbeginn seines Dienstes bemühte er sich, die persische Sprache zu erlernen. Wir wissen auch, dass er vorhatte, mit Hilfe von persischen Lehrbüchern Sanskrit zu lernen. Kurz nach ihrer Gründung im Jahr 1784 wurde er Mitglied der Asiatic Society in, äh, in Kalkutta. Und wurde im Jahr 1796 zum Vizepräsident gewählt. Als Mitglied der Asiatic Society setzte er sich dafür ein, das Taj Mahal zu restaurieren. Mores großes Interesse an perso-indischer Literatur und Schriftkultur zeigt sich in vielen Bereichen. Am deutlichsten wird es jedoch in seiner Bibliothek sichtbar. 1796, das heißt noch während seiner Zeit in Indiens und genauer gesagt äh, einem Jahr, also ein Jahr vor seiner äh, Rückkehr nach Britannien, gab Morey die Katalog Katalogisierung seiner Bibliothek im Auftrag. Der Schreiber war höchstwahrscheinlich ein Munchi, das heißt ein ausgebildeter Sekretär und Sprachlehrer, der in seinem Dienst stand. Dieser Katalog erlaubt uns einen ersten, ein einen ersten Blick in diese Bibliothek. Der Katalog umfasst 33 handschriftliche Seiten. In handsch äh, der Katalog umfasst 33 handsch handschriftliche Seiten. In Tabellenform wurden Titel, Verfasser, Entstehungszeit, Inhalt, Datum der Abschrift und Schreiber erfasst. Der Katalog scheint von ein und derselben Hand geschrieben worden zu sein, obwohl sich der Duktus und die Tinte, Tintenfarbe ändern. Das ist äh, quasi die erste Seite des Katalogs. Äh, hier sehen Sie eine andere Seite und hier kann man eindeutig sehen, dass, die, dass der Doktor sich geändert hat. Das ist noch eine dritte Seite aus dem Katalog und wie Sie sehen, die, die Tintenfarbe auch sich ändert hier. Und genau, also schwarz haben wir und danach ist es äh, braun und danach ähm, äh, rot. Wahrscheinlich wurde der Katalog über eine längere Zeit hinweg geschrieben und immer wieder ergänzt. Die Ergänzungen in anderen Tintenfarben lassen vermuten, dass Moray noch bis zu seiner Abreise weitere Handschriften zukaufte. Insgesamt umfasst die Liste 276 Bände, darunter 195 auf Persisch und das macht etwa 70% Prozent des Bestandes aus, 18 auf Sanskrit, 11 auf Englisch, 10 auf Arabisch, 5 auf Hindustani sowie 18 mehrsprachige. Von drei Katalognummern war die Sprache nicht ermittelbar und zehn Handschriften scheinen hauptsächlich aus Abbildungen zu bestehen. Also quasi, wahrscheinlich sind sie Alben gewesen. Bei sieben Nummern handelt es sich um Drucke, darunter eine englische Übersetzung der Koliat von Sadi. Dem Katalog ist zudem zu entnehmen, dass Morey wiederholt Handschriften auch als Geschenk erhielt. Bei zwölf Handschriften ist vermerkt, dass diese ihm von lokalen Persönlichkeiten zugesandt wurden. Hier sehen Sie äh, zwei Nummern. Bei äh, Nummer 161, Farhang Jahangiri, Ferestadiyah äh, Amrullah oder Amrullah Khan as Allahabad. Das ist ein Geschenk gewesen. Und dann unten Nummer 17. 217, äh, genau, Jeldet Hasfir, Ferestade, wahrscheinlich nur Saheb oder Hoh Sahab, wie auch immer man es äh, lesen soll, aber das ist auch nochmal ein, äh, vor allem das Wort Ferestade insgesamt oder geschickt. Äh, in welchem Kontext wurde diese reichhaltige Bibliothek zusammengesetzt? John Murray war während seiner Zeit in Bengalen sowohl als Sammler wie auch als Auftraggeber tätig. Zum einen war er ein eifriger Sammler von Handschriften in Sprachen, die im in Indien seiner Zeit wichtig waren. Darüber hinaus gab er das Kopieren und Übersetzen bekannter Werke in Auftrag und initiierte das Verfassen neuerer Texte kulturhistorischen Inhalts. Anfang des Anhand des Abschriftsdatums der Werke im Katalog lässt sich feststellen, dass insgesamt 141 Handschriften, das heißt 51% der gesamten Bibliothek, auf die Initiative von Morey zurückkehren, zurückgehen. Zusätzlich erwarben seine Kollegen aus der Asiatic Society für ihn Handschriften in anderen Regionen Indiens und Südostasiens. So zum Beispiel der schottische Arzt und Geograf Francis Björkenen, der für Mori drei Bände eines fünfbändigen Thai-Romans namens Sang äh, Sinchai* in äh, Amarapura, das ist eine Region in heutigen Myanmar, besorgte. Neben seiner persönlichen Neugier war Moreys Interesse an asiatischen Handschriften auch teilweise auf das Interesse der Britischen Ostindienkompanie zurückzuführen. Nach der Eroberung Bengalens im Jahr 1757 hatte die Britische Ostindienkompanie den praktischen Bedarf, die lokalen Gesetze und Bräuche kennenzulernen und zu verstehen. Daher wurden viele Werke aus verschiedenen regionalen Sprachen ins Englisch, ins Englische oder auch ins Persische übersetzt. Wie Sie hier sehen auf der Karte, einmal ist die Region, wo ostindien dominant war im Jahr 1765, das ist vor, fünf Jahre vor, äh, vor Beginn des Dienstes Moray in Indien. Und auf der rechten Seite ist 805, das ist quasi fünf Jahre bzw. sechs Jahre nach dem Ende, also nach der Ende der Karriere Morris in, also in, in Indien. Und wie man sieht, die Region hat sich ja fast dreifach vergrößert. Durch die Initiative Beschäftigung mit der lokalen Sprache und Kultur, wie auch durch die Förderung von Übersetzungen, konnten jüngere Offiziere der britischen Ostindien-Kompanie ihre weitere Karriere fördern. Maurice Bibliothek muss auch vor diesem Hintergrund verstanden werden. Auch deshalb umfasst die Bibliothek viele Übersetzungen aus indischen Sprachen ins Persische. Heute gehört der Großteil von John Morris Privatbibliothek zu den Beständen der Staatsbibliothek zu Berlin. Zwischen 1829 und 1832 kaufte die damalige königliche Bibliothek 219 persische, sanskritische, arabische und hindustanische Handschriften aus Morris Bibliothek für äh, 400 Pfund sterling, rund 2718 Talar. Von der Buchhandlung Treutel und Würz. Die meisten eingekauften Bücher enthielten persische Originalwerke oder persische Übersetzungen. Ein Beispiel habe ich hier ausgesucht und das ist ein äh, Safina-Werk, ähm, mit der ich mich eigentlich befasst habe im Rahmen von Kalamos und das war eine sehr umfangreiche äh, Handschrift, hat ungefähr einen Monat Zeit gedauert, bis ich äh, das, die, die bearbeitet habe. Und äh, inzwischen habe ich festgestellt, dass diese Handschrift eigentlich äh, aus der Bibliothek von Mori kommt. Vor allem, ich, wir haben hier als Nummer 80, wie Sie sehen, steht äh, Jung eigentlich. Das ist eine andere Bezeichnung für Safina, eine persische Bezeichnung. Ja, Und dann der Verfasser, äh, bzw. Kompilator. Und der ist auch ein, als Schreiber, also ganz, ganz links. Äh, Steht auch als Muhammad Khalil, sowohl als Schreiber als auch als Kompilator. Und dann, wenn man auch in der Akzessionsliste der Stadtbibliothek äh, äh, guckt, äh, steht auch sozusagen, äh, dass diese Handschrift von der Privatbibliothek äh, John Murray gekauft wurde. Und das ist auch eine Folie aus dieser äh, Jung. ja, und ist, äh, hat äh, sophistischen Inhalt sozusagen. So, 1892 notierte Friedrich Wilken, der damalige Oberbibliotheker der Königlichen Bibliothek und vermutlich der Initiator dieses Ankaufes, dass Moris Bibliothek insgesamt 350 Bü Bücher umfasst. Ein Vergleich der Exzessionsliste der Königlichen Bibliothek mit dem Inhalt des äh, 1796 verfassten Katalogs, das heißt dieser Katalog, den ich äh, gerade gezeigt habe zeigt, dass Mori auch nach Erstellung dieses Katalogs wohl bereits in Indiens, aber auch später in Großbritannien weitere Bücher seiner Bibliothek hinzufügte. Weitere Teile von Moris Bibliothek befinden sich heute in der British Library und der National Library of Scotland. Die drei Bände des zuvor genannten fünfbändigen Teilromans wurden erst im Jahr 1842 von Bibliothek des Britischen Museums erworben. Bevor ich zum Ende äh, komme, möchte ich einige Handschriften aus dem muris äh, Bibliothek vorstellen, welche heute die persischen Bestände der Staatsbibliothek zu Berlin auszeichnen. Ein besonderes gutes Beispiel ist eine Gruppe buddhistischer Werke aus Arakan, und das ist eine Region auf dem Gebiet des heutigen Myanmar. Äh, wie Sie sehen auf der Karte, ich habe diese Karte kurslistisch gefunden, bessere Karte konnte ich leider nicht finden. Aber ist schon, äh, glaube ich, eindeutig, wo sich befindet. Das ist quasi eine ähm, ähm, ja, Nachbarregion gewesen von Bengalen. Äh, diese diese umfasste legendäre und mystische Geschichten über Buddha, Buddhas Lehre, über Ursprung und Ende des Universums, eine ethnographische Beschreibung der, der Leute aus Arakan, ihre Geschichte, Sitten, Gesetze und nicht zuletzt über die Botanik des Grenzgebietes zwischen Arakan und Bengalen. Diese Texte wurden in den 1780er und 90er im Auftrag von Morey von einer Gruppe von indopersischen Mönchis übersetzt und niedergeschrieben. Die Übersetzung erfolgte in Zusammenarbeit mit lokalen buddhistischen Mönchen, welche die originalsprachlichen Texte auf Pali vor sie lasen. Wir müssen uns hier so vorstellen, dass die Munchis, die indischen Munchis vor allem die Pali-Sprache kannten, aber die Schrift kannten sie nicht, weil Pali, also auf Indien generell werden Sprachen auf verschiedenen Schriften, mit verschiedenen Schriften geschrieben. Deshalb, wir haben die Texte gelesen und dann, wir äh, haben das dann ins Persisch übersetzt. Heute befinden sich die Pali-Handschriften in der British Library, die persischen Übersetzungen hingegen in der Staatsbibliothek zu Berlin. Über die Gründe für eine Zersplitterung der ursprünglichen Sammlung dieser buddhistischen Texte ist weiter nichts bekannt. Jedoch wäre es interessant zu wissen, weshalb die Königliche Bibliothek nicht am Ankauf der Pali-Originale interessiert war, welche erst im Jahr 1842, das heißt zehn Jahre nach dem letzten Ankauf von der, Bibliothek, äh, der Königlichen Bibliothek, sozusagen, wurden von der Bibliothek des Britischen Museums erworben worden. Wie bereits erwähnt, gab Mori auch die Abfassung neuer Werke über Bengalen und die umliegenden Regionen bei Munchis in Auftrag. So verfasste zum Beispiel der Munchi Abdallah Bukhari auf Persisch Werke zu folgenden Themen. Geschichte zeitgenössischer Schlachten auf dem indischen Subkontinent, eine Chronologie der Könige und Fürsten Indiens, einige statistische Berichte über Landbesitz in Bengalen, ein, ein Werk über die Naturgeschichte und Kultur Bengalens und um der, um der umliegenden Regionen. Bukhari begleitete Mori auch auf verschiedenen Reisen durch Indien. Über eine dieser Reisen verfasste er einen Reisebericht und davon gibt es zwei Exemplare und beide befinden sich heute auch in dem Bestand der Staatsbibliothek. Auch nach seiner Rückkehr nach Stottland in seinem Ruhestand hat Mori sein Interesse an Geschichte und Kultur weiterverfolgt, dieses Mal aber mit dem Fokus auf seiner Heimatregion. Unter anderem verfasste er einen Bericht über eine Reise durch Schottland und zu den äh, äußeren Hebriden. Äh, ich komme jetzt zum Schluss. Ich habe aber leider vergessen, äh, über diese Handschrift zu sprechen. Das ist eine Handschrift, auch äh, diese Screenshots sind von, von äh, Kalamos. Sie können die jetzt dann die auch selber sehen, wenn Sie möchten. Ähm, das ist ein Buch, verfasst von dem genannten Munshi Bukhari. Abdul Abdulaziz und es geht um Botanik ähm, äh, der umliegenden Region, also zwischen Bengalen und, äh, und äh, Arakan. Das ist auch so Titelseite. Ähm, genau, ich komme zum Schluss. Abschließend lässt sich äh, zusammenfassend sagen, Murray, John Mori lässt sich den Aktoren zuordnen, welche am Handel mit Handschriften in asiatischen Sprachen der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf dem indischen Subkontinent beteiligt waren. Im Unterschied zu anderen Aktoren war seine Sammeltätigkeit jedoch nicht von finanziellen Erwägungen geleitet, sondern von persönlichen und beruflichen Interessen. Der Kontext seiner Tätigkeit bewirkte die Entstehung einer Sammlung von Werken zur Kultur- und Regionsgeschichte des Indien-Subkontinents in Originalsprache und Übersetzung, wie sie sonst nirgends zu finden ist. Durch den Ankauf von Handschriften aus der Bibliothek John Morris wurde der Bestand der Berliner Bibliothek um einen weiteren interessanten Themenkreis erweitert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus